Gut, hallo Gabriel. Willkommen zu diesem Interview zu deiner persönlichen familiären Situation. Hallo Sandro, danke. Freut mich, dass du da bist. Vielen Dank. Und äh, erzähl doch mal kurz, äh, wo wohnst du denn? Ich wohne in der Schweiz, in Solothurn. Das ist so zwischen Basel, Zürich, Bern in der Mitte ungefähr. Und du hast wie viele Kinder? Ich habe einen Sohn. Einen Sohn. Und wo wohnt der? Der wohnt bei der Mutter in äh, Bern, im Kanton Bern. Okay. Wie weit ist es auseinander? Das ist äh, circa 30 Kilometer, 40 Kilometer so. Mhm. Und hast du ein Auto oder fährst du die mit der Bahn? Äh, ich fahre manchmal mit der Bahn, musste ich mal, sonst äh, äh, miete ich mir ein Auto. Mhm. Okay. Wie lange bist du da unterwegs? Äh, in letzter Zeit ging es ein bisschen länger, weil äh, man hat äh, das Veranlass, dass äh, ich meinen Sohn besuchen kann äh, irgendwo in einem Kaff äh, mitten im Emmental, wo der Emmentaler Käse herkommt in der Schweiz. Das ist noch da, eingehen. Aber normalerweise, wenn du deinen Sohn abholst, wie lang ist die Fahrt für dich? Normalerweise Zehn Minuten maximal. Okay. Und jetzt ging es eine halbe Stunde. Okay. Das ist ja nicht die Welt. Kopf. Und siehst du deinen Sohn zurzeit? Jetzt gerade nicht. Nein, seit zwei Monaten. nicht. Seit zwei Monaten siehst du nicht. Und wieso? Weil äh, es da Meinungsverschiedenheiten gab äh, mit dieser Institution, also den Angestellten dieser Institution, wo ich meinen Sohn besuchen durfte. Und die haben dann beschlossen, dass es jetzt nicht so schlimm ist, dass ich meinen Sohn nicht sehen darf. Ich muss einfach ihre angeblichen Regeln akzeptieren. So Regeln, die es vorher nicht gegeben hat, die einfach an diesem Tag plötzlich erfunden wurden. Okay, das heißt, du siehst deinen Sohn gerade nur unter betreuter Aufsicht? Ja, wenn überhaupt, ja. Und ansonsten okay, dann, dann lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Warum durftest du ihn nur unter betreuter Aufsicht sehen? Also das ist ähm, der Wunsch äh, der Kindsmutter. Nachweislich äh, hat sie das immer wieder äh, zur Akte eingegeben, äh, dass ich meinen Sohn nur äh, unter Begleitung sehen äh, soll. Okay, die Mutter wünscht, dass du euren gemeinsamen Sohn nur noch unter Bekleidung siehst. Das heißt, du hast, hast du ihn geschlagen, hast du ihn sexuell missbraucht, hast du ihn im Drogen verabreicht, hast du irgendeine andere Straftat begangen? Nichts dergleichen, gar nichts. Das ist ja schwer zu glauben, weil du tatsächlich ja dann den begleiteten Umgang jetzt durchzuführen hast. Also muss doch was dran sein. Da ist gar nichts, da ist wirklich nur eine Strategie dahinter. Das ist eine Kooperation zwischen Anwalt, einem Spezialisten, der dieses Business genau kennt, die, die Kindsmutter, die mitmacht, weil sie finanziell profitiert davon, von der einseitigen Betreuung. Also die Unterhaltsbeiträge kassiert sie ja. Und die Behörden, die genau wissen, ja, das müssen wir jetzt verstärken, weil dann profitiert ja dieser ganze Industriezweig, mhm. unsere Kollegen, die, also die Psychiater... die Mutter, die sagt, ich will nicht mehr, dass mein Sohn frei mit seinem Vater beim Vater zu Hause Umgang hat. Genau, also sie äh, ähm, er, er hat das erreicht äh, innerhalb von äh, vier Jahren, also dreieinhalb Jahre ist es äh, gegangen bis sie äh, dieses Ziel erreicht hat. Wie gesagt, das sind gemeinsame Interessen zwischen Anwälten, Behörden okay, und alle mal bei Mutter eures Sohnes bleiben. Wie hat sie es denn begründet? Also da gab es Diskussionen zwischen ihr und dem Kind. Äh, Unzufriedenheiten bei ihr, äh, da, da konnte sie einfach angeben, ja, der Vater ist schuld dafür, okay. dass er jetzt eigentlich... Äh, schwierig äh, tut, also er hat jetzt eine eigene Meinung entwickelt, ist ja jetzt acht und er entwickelt eine Persönlichkeit und äh, das wird dann für die Kindsmutter schwierig äh, und und er hat äh, seine Bedürfnisse, die er klarer formuliert äh, und klarer formulieren kann, also er kann sie ausdrücken und sich weigern und äh, mal mitmachen und Grenzen äh, ausprobieren. Und das stört die Kindsmutter, also sie möchte möglichst eine einfache Arbeit haben und äh, ein Wort sagen und dann wird das umgesetzt. Also so, so ja. diktatorisch okay. einfach, das, das ist äh, so der einfachste Weg für mhm. sie, möchte sie haben, äh, ist natürlich unmöglich, aber wenn ja. meine Ex... Das ist jetzt deine Meinung, also alles was du hier von dir gibst ist deine Meinung. Und äh, das ist dein Eindruck, dass dein Sohn, der ist acht Jahre alt, der fängt jetzt an, auch mal der Mutter Paroli zu bieten. Und das gefällt der Mutter nicht, weil, ich nehme an, die Mutter möchte Kontrolle über ihr Kind haben. Und weil sie ja. das nicht kann, ist der Vater schuld, dass der Sohn ja. sich traut, aufzumucken. Und deshalb muss der Vater bestraft werden mit begleitetem Umgang. Genau, genau. Also Und da geht es, äh, die, diese Logik, die kommt durch. Also nach, nach vier Jahren hat die Mutter mit, dieser, mit diesem Ansinnen jetzt Erfolg. Jawohl. Ja, weil auch die Behörden, Mitarbeiter, sie ja ständig dabei unterstützt haben. Also sie haben da Entscheide getroffen im Interesse dieses Konflikts. Diesen um welche Behörde geht es da? Die KESP-Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, die ist in der Schweiz zuständig für Kinder und Erwachsene, also das, da geht es um drei Bereiche. Den welche Kinderschutz. ist da euch jetzt speziell, in welchem Ort liegt die? Die ist im Emmental, die KESP-Emmental. Emmental. Also die KESP im Emmental und jeder Kind, auch in Deutschland den Emmentaler Käse, die ja. scheint Käse zu fabrizieren. Genau, löchrigen lächlig, Käse, also äh, Bakterienfürze, hohle Blasen, das verkauft diese Behörde. ja. Gut, und die, die Mutter schafft es, indem sie Käse behauptet, die Emmentaler Käse dazu zu bringen, den Käse zu verkaufen. Und äh, aber wie kann es sein? Es gibt doch Gesetze, es gibt. Ähm, es gibt doch auch vernünftige Menschen, die, die sagen, ein Kind braucht einen Vater oder will dein Sohn nicht zu dir. Nein, nein, Also mein Sohn hat überall äh, zu verstehen gegeben, dass er gleich viel bei mir sein will wie bei der Mutter. Und das ist auch zu Protokoll gegeben, von den Ärzten aufgenommen worden, von der Kinderanwältin, die ich besorgt habe, von den Behörden selber, also alle wissen es dass es sein Wunsch ist und mein Wunsch ist, aber die Interessen äh, der Kindsmutter sind halt andere. Und auch die Interessen dieser Auftragnehmer, die diese Gutachten machen müssen, die dann begleiten müssen, Psychiater, äh, die Therapien es gibt, machen müssen. Habe ja, ich hab das gerade richtig verstanden? Es gibt ein Gutachten. Es gibt äh, Gutachten dazu, also da gibt es medizinische Berichte. Und auch psychiatrische Gutachten über mich als Person. Also da wurden schon mehrere Gutachten gemacht. Jawohl, ja. Also sagen wir, es wurde ein psychologisches Gutachten gemacht. Ja. Und ein psychiatrisches. Äh, also äh, psychologisches von einer Psychiaterin äh, und zwei Erziehungsfähigkeit-Gutachten. Einmal nur von mir und vorher schon auch von der Kindsmutter und von mir. Okay, die Kindsmutter also wurde auch begutachtet? Äh, das war im 2015 äh, oder 2016 wurde sie auch begutachtet, ja. Also, das ist aber eine Wissenschaft für sich, da kann man auch Stunden füllen. Okay, was mit, kam da raus in diesen Gutachten? Gab es da klare Ergebnisse? Also, ganz klar. Ähm, meine Seite wurde nicht berücksichtigt. Also alles, was ich da zu Protokoll ja, gegeben was habe. heraus in den Gutachten? Also wurde etwas es, empfohlen? Äh, ich sag mal so, dass äh, von meiner Seite her äh, herauskam, dass äh, die Mutter alles äh, behaupten kann, wieder, also wiederkeuen kann, äh, was schlecht über mich zu sagen äh, okay, war. Was sind die Ergebnisse der Gutachten? Ja, dass die Mutter natürlich sehr toll ist und der Vater natürlich scheiße. Mhm. Und warum ist der Vater schlecht? Ja, weil die Mutter es sagt. Okay, gibt es wissenschaftlich nachprüfbare Punkte in diesem Gutachten, wo du sagst, okay, kann ich verstehen, so bin ich und deshalb sollte ich meinen Sohn nur unter begleitetem Umgang sehen? Nein, das ist total unwissenschaftlich, das ist totaler äh, äh, Quacksalber-Quatsch. Äh. Das kannst ja du nicht beurteilen, du bist ja kein Psychologe. Ja, nein, also ich habe das ja selbst äh, äh, also erfahren, also am eigenen Leib, also das, das habe ich ja alles aufgezeichnet, das erste Gespräch habe ich noch aufzeichnen können. Ich habe das vereinbart mit diesen Gutachtern, dass ich meine Aussagen aufzeichnen kann. Sie haben da mitgespielt. Rund eine Stunde habe ich Material. Dann kam von der Behörde die Anweisung, diese Aufzeichnung dürfe nicht stattfinden, wegen Verletzung von der Privatsphäre. Ja, Also ein, ein behördliches, ein behördlicher Auftrag öffentlich-rechtlicher Auftrag soll dann eine Verletzung der Privatsphäre darstellen, wenn ich das aufzeichne. Das ist natürlich falsch, aber das ist genau das Prinzip, da dürfen keine Beweise, keine Nachvollziehbarkeit, keine wissenschaftliche Überprüfung soll da ermöglicht werden. Das heißt schlicht und einfach, die, Be die Begutachter schreiben irgendwas, saugen sich irgendwas aus den Fingern, und das soll dann ein Gutachten sein, ein Erziehungsfähigkeitsgutachten. Mhm. Also die, das zweite Gespräch wurde dann abgebrochen, eben weil die Behörde den Gutachten gesagt hat, das ist so nicht gewollt. Okay, das du wolltest so. wieder aufnehmen und dann hat aber der Gutachter das Gespräch abgebrochen, weil die Behörde ja. behauptet hat, du darfst es nicht aufnehmen. Ja, die, da kam ganz und das klar ist, die das Anweisung. Ist ist es rechtmäßig, dass du es nicht aufnehmen darfst? Meiner Meinung nach natürlich nicht. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. In Deutschland gab es eine Entscheidung, dass es rechtmäßig ist, wenn du es aufnimmst. Genau. Die Schweizer Gerichte wollen das nicht. Die wollen das nicht mhm. zugeben, dass da alles so intransparent und schädlich äh, abgeht. Okay. Jetzt die wollen das nicht wir, bestätigen. Jetzt sind wir da in dem Detail und ich denke, viele, die hier zuhören, haben auch schon ein Gutachten über sich ergehen lassen und wissen, wie sinnlos die sind, also es gibt ja verschiedene Untersuchungen, manche sagen, dass bis 80 Prozent der Gutachten völlig unwissenschaftlich sind, in Deutschland, zumindest, so ja. ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist. Lass uns nochmal einen Schritt zurücktreten. Also es scheint da mehrere Gutachten gegeben zu haben, über einen ja. Vater, der sich, wenn ich es jetzt mal in der kurzen Zeit einschätzen darf, nichts zu Schulden hat kommen lassen, als nur Vater zu sein. Ähm, richtig. Wie, wie kann es sein, dass so etwas geschieht? Also warum geschieht es und wie geht es dir damit? Also für mich ist es äh, unerträglich, weil ich ja sehe, dass äh, diese Behörde, äh, die mit dem Kindesschutz beauftragt ist, die Ursache ist für diese Entfremdung, diese Gefährdung mit äh, nachgewiesenen äh, gesundheitlichen äh, Schädigungen langfristig. Die sind die für Ursache. Schäden für wen? Schäden für... Also für mich ist es ein Trauma. Es ist Liebeskummer, also herzzerreißend, schlicht und einfach. Also ich bin ein Mann, vielleicht glaubt man mir das gar nicht, dass ich Gefühle habe, aber mhm. <lacht> doch, doch, das gibt es. Das tut weh. Also jeden Vater nehme ich mal an. Also andere machen es sich einfacher, gehen nach Thailand, wandern aus, möchten damit gar nichts mehr zu tun haben. Andere... Äh, machen sich psychisch krank äh, äh, oder werden psychisch krank und, und äh, haben ein Burnout und, und äh, bekommen nur noch Medikamente und können sich gar nicht mehr wehren. Wie lange äh, aber, geht das äh, schon. Also, ähm, das sind jetzt das, sieben Jahre. Sieben Jahre seid ihr getrennt. Ja, und seither, also für mich gibt es nichts normaleres als äh, beide Eltern, die sich äh, um ein Kind mhm. kümmern. Und das ja. Gesetz sollte das ja eigentlich auch widerspiegeln. Wie war es bei dir? Hast du am Anfang deinen Sohn 50-50 bei dir gehabt? Nein. nein. Nein, also die Mutter war klar informiert. Sie ist selbst Scheidungskind, also auch ja. da. Beim Kind existiert dann ein Trauma. Das, das wurde ihr so aufgeprägt, dieses Trauma. Dass sie fremd betreut wurde von ihren Großeltern, okay. zwar noch die Familie, also du, aber trotzdem. Du wolltest 50-50 Betreuung, also die Doppelresidenz, gleichberechtigte Elternschaft, Doppelwechselmodell, wie auch immer wir es nennen wollen, aber das ging ja. von Anfang an nicht. Genau, die Gesetzeslage 2011 bei der Trennung äh, sagte noch, äh, dass äh, die Mutter das alleinige Sorgerecht hat. Da gab es. Äh, Doppelresidenz, diese Fachausdrücke mhm. gab es nicht. Also 2012, äh, 2012 gab es dann äh, den Entscheid äh, Zaunecker gegen Deutschland und dann änderte sich auch in der Schweiz etwas, mhm. weil da, der Gerichtshof für Menschenrechte äh, dem Herrn Zaunecker Recht gab und sagte, das sei Diskriminierung. Und dann musste auch die Schweiz ein bisschen mitziehen. 2014 hat sich Das war diese Entscheidung zu ledigen Vätern, die sorgerecht bekommen genau wir waren, nicht, okay. verheiratet, wir waren also nicht verheiratet okay gut das heißt 2011 habt ihr euch getrennt ihr wart nicht verheiratet du wolltest deinen sohn zu 50 prozent bei dir haben die mutter war dagegen das heißt welches betreuungsverhältnis hattet ihr also sie hat das kind einfach mitgenommen und hat es äh, fremd betreuen lassen also in der, in der kita kindertagesstätte Okay. Äh, du hast ihn oft gesehen? Kannte, die mich kannten. Ich, ich weiß nicht, wo er war. Ja. Also ich wie oft hast du deinen Sohn nicht, gesehen? Ich, äh, ab und zu mal, wenn die äh, Kindsmutter mal äh, Ach so, lust das war hatte. gar nicht klar. Du, du wusstest nicht, beide Wochenende oder so. Ja, also das ist ganz klar. Äh, die, die Kindsmutter konnte tun und lassen, was sie wollte. Okay, also das ist heißt, ganz klar sie niemand anderen hatte, um aufs Kind aufzupassen, hat sie halt beim Vater angerufen und hat gesagt, kommst du und holst genau. ihn. Genau. Ja, später hat sie genau das gemacht. Also sie hat dann schon ermöglicht, dass es mal bei mir übernachten durfte am Wochenende, weil sie ja auch ein bisschen Party machen wollte. Also okay, das so hört typisch sich ja, das hört ja. Sich nicht nach Gleichberechtigung an oder nach Respekt vor Nein, nein, ich hatte. bin so... Die, die Zwischenlösung, so also nicht Vater, biologischer, also gefühlsverbunden mit meinem Sohn oder er mit mir. Also es ging da nicht um, um den Sohn, sondern um ihre Bedürfnisse mal äh, es knall, knallen zu lassen. Du warst die Notlösung, wenn sonst kein anderer auf euren Sohn hat aufpassen können. Ja, ja. ja. Wie, wie hast du dich dabei gefühlt oder fühlst du dich noch immer so? Ja, offensichtlich, also es ist eigentlich, die, die, die Wut ist gewachsen, ganz klar, also weil es weiß jeder, oder, der sich damit auseinandersetzt, also es sollten Universitäten wiss, wissen, äh, Schulen, äh, Pä Pädagogen, äh, insbesondere die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden sollten es wissen. Mhm dass das ein Problem ist, oder? Also man hat ja auch die Gesetze angepasst, also man weiß, dass ein Vater auch wichtig ist für das Kind. Also historisch äh, haben wir äh, eine ganz andere äh, Lage als, äh, als vor 100 Jahren, als die Frauen für andere Sachen zuständig waren und die Väter für andere Sachen. Also wir leben noch quasi äh, in den Köpfen dieser. Dieser Behörden ja. leben die noch in der, vor 100 Jahren, also in ihrer Fiktion, ich, ich sag's denen auch ganz klar, Es ist eine Fiktion, hm. die ihr da äh, umsetzen wollt, äh, ihr lebt äh, in dieser Fiktion, äh, in dieser Blase. Was macht Und, es mit äh, deinem Sohn, merkst du da, was es mit ihm gemacht hat? Ja, ganz schlimm, ganz schlimm, also äh, man, man bringt ihm ja bei, dass er nichts sagen darf, sonst wird er gleich bestraft eben. Also er bekommt ja aktuell immer noch Medikamente gegen ein ADHS. Also wie gesagt, das ist, das ist pure Folter. Also er darf sich nicht so verhalten, wie mhm. er geschaffen wurde. Äh, er ist einfach immer falsch. Alles, was er macht, ist falsch. Er ist krank, er ist hyperaktiv, er braucht Medikamente, er muss mit einem Schlauch in der Nase herumlaufen, wird da stigmatisiert ist, die Attraktion auf dem Pausenhof äh, wird ständig äh, zu, zu Ärzten geschickt, äh, das, das hat er nicht gerne, ist alles protokolliert, dass er äh, es, es ihn aufregt, oder? Äh, und wenn er sich aufregt darüber, dann ist er krank und und dann, äh, wie gesagt, also diese Amphetamine, die er, die er bekommt, die haben ganz schlimme ne Nebenwirkungen, also genau, genau diese Symptome die eigentlich bekämpft werden sollten, werden verursacht durch diese Medikamente. Also wie gesagt, er wird behandelt ja, wie, ein, wie ein Tier, wie ein Ding. Es gibt ja Untersuchungen in den USA, dass ADHS stark äh, damit zusammenhängt, dass ein Vater nicht anwesend ist oder nicht anwesend Richtig. sein kann. Und äh, ja. es scheint ja, als wäre dein Sohn genauso davon betroffen. Richtig, also die Symptome äh, von äh, der Entfremdung, von diesem Loyalitätskonflikt sind äh, die gleichen wie äh, das ADHS. Also das, das Spital stellt das fest, bei meinem Sohn, dass, dass man die Medikamente mal auslassen, mal auslassen sollte. Hat man aber auch nicht gemacht, wie gesagt. Also mein Sohn soll einfach krank sein. Er so, man soll ja nicht feststellen, dass diese Entfremdung von mir ihn eben rebellisch macht, er mhm. kann und will das nicht verstehen. Und äh, eben die Mutter ist enttäuscht, dass er mich lieb hat und dass er traurig ist und äh, mhm. er äh, ja nicht zu viel erzählen will, also er kann ja nicht den ganzen Tag im Detail erzählen. Und das macht sie traurig, das äh, enttäuscht sie und äh, dann, wie gesagt, dann gibt sie den Lauf dass er eben äh, krank ist äh, und dass er Medikamente braucht. Und das, ja. das hat die äh, Behörde und ihr Anwalt äh, so eingefädelt, äh, eben um Geld zu machen. Und äh, eben, äh, weil ich selbstverständlich dagegen bin, dann einen Elternkonflikt hervorzuzaubern wo man dann sagen kann, ja, jetzt müssen wir den Vater wieder das Sorgerecht abnehmen, weil er ja offensichtlich sein Kind gefährdet. Er will ja verhindern, dass er Medikamente bekommt, hm. die er braucht. Okay. Das wird wieder gegen dich also verwendet. Und ja, Sohn wegen den Symptomen, hat? die man ja. selbst da erschaffen genau. hat, also die, also dann, sie erschaffen ja. und behandeln jetzt die, ja, die Symptome. Ja, halt, ähm, ich denke, dass da. Die Menschen, die es machen, in bester Absicht handeln. Also, ich glaube, sie sehen nicht, was sie da machen und sie sehen nicht die Seite, die du siehst. Ähm Schwierige Situation. Das ist zu, zu hoffnungsvoll. Also das ist echt böswillig. Das ist sadistisch. Das ist krank. Das weiß man in der Schweiz. Also, die, die Akten bis 1981 werden aktuell noch aufgearbeitet. Also, das ist eine Tradition von. 100 Jahren, die man da gepflegt hat. Man, hat, man hat die Kinder nachweislich entführt, zu Pädophilen geschickt, zu Bauern, zu, äh, zu Medizinexperimenten, in Kliniken, das ist alles historisch belegt. Mhm. Bis Gut, 1981. Da scheint es ja noch äh, auch eine ähm, ich sage mal grausame Denkweise zu geben, die eben nicht empathisch also. ist und dann halt auch den Vater nicht mit mit äh, mit in der Verantwortung der Familie sieht. Ich möchte dich noch Glaub was du? anderes fragen, und zwar ähm, dein Sohn wird ja auch mal Mann und wird dann, äh, wenn er es will und ihm auch das Glück beschieden ist, Vater werden. Was dann? Also was in 20 Jahren, 30 Jahren, wenn er in deiner Situation ist, was ist dann? Ähm das ist sehr schwierig, wie gesagt. Also es ist äh, die totale Willkür. Äh, die Behörden haben eine Allmacht. Also sie können, wie gesagt, ihn total ausschalten. Also das ist äh, äh, es ist möglich, dass da der totale Nihilismus auf ihn losgelassen wird. Also dass man ihn zerstört, psychisch wie physisch. Also ihn durch diese Medikamenten, also Drogen. Überdosis einen äh, langfristigen Hirnschaden zufügt und er äh, für immer einen Vormund haben muss. Die Leute, die einen Vormund haben, äh, die dürfen sich nicht fortpflanzen. Also die müssen äh, äh, Antikonzeptiva, äh, äh, also diese ja die die die Pille nehmen oder oder eben Vorkehrungen tre treffen damit sie nicht ja, schwanger werden das ist ja jetzt wie in einem wie in einem schlechten Science Fiction Film also ähm, wenn ich es mal Revue passieren lassen darf dein Sohn ist bei einer Mutter die ihn für sich behalten will die Behörden achten nicht auf die Gesetze sondern schützen die Mutter grenzen den Vater aus der Vater weist darauf hin, was mit dem Sohn gemacht wird. Der Sohn wird diagnostiziert mit ADHS, wo du sagst, es sind die gleichen Symptome bei ADHS wie bei einer Entfremdung eines Kindes. Ja? Also im Grunde die psychischen Symptome bei Entfremdung. Jetzt bekommt er Medikamente, wird damit ruhig gestellt, ja? damit er nicht rebelliert. Ähm, ja. An das, was du jetzt gesagt hast, das will ich mir gar nicht vorstellen, ja, wenn er einen Vormund kriegt und äh, sich nicht fortpflanzen darf und so weiter. Moment, die Schweiz ist eine Demokratie, ein Rechtsstaat. Da gelten Gesetze. Es darf niemand, egal wie klein er ist. ja, Also auch, auch Kinder sind kleine Menschen. Sie haben auch Menschenrechte. Sie dürfen nicht medikamentös so behandelt werden, dass es... Auswirkungen auf ihre Zukunft hat, vor allem, wenn eine Diagnose vielleicht falsch ist. Also was ist da los in der Schweiz? Äh, ja, genau, also nee, keine Demokratie, kein Rechtsstaat, äh, in, dieser, in dieser Sache nicht. Da geht es also, um... Hast du, bevor das alles passiert ist, hast du da auch so gedacht? Nein, nein, nein, also da sind mir wirklich die Augen aufgegangen als ich das gemerkt also habe. Bevor, bevor ihr euch getrennt habt und du gemerkt hast, na, ich bin als Vater nur noch die Notlösung, was hast du da über die Schweiz gedacht, über das Rechtssystem, über die Politik? Genau, ich dachte, da wären äh, faire Leute, intelligente, vernünftige, weise Richter. Und wenn ich da äh, jetzt äh, einen beanspruche oder ich äh, zur Behörde renne und sage, ich brauche jetzt eure Hilfe, dann... Äh, die geleistet weil ich ja meine steuern bezahle also ich bezahle und dieses dieser staat da funktioniert und ist fair und gerecht und äh, alles sauber und dann merke ich eben äh, wenn ich da mal hingehe und sage ja äh, ich finde das ein bisschen unfair könnt die mir sagen ja wie, wie mache ich das jetzt und dann sagen sie ja, ja sie haben ja gar, gar keine rechte gehen sie wieder nach hause. Und dann schreibe ich einen Brief und die beantworten das nicht und ich finde da irgendwie heraus, dass ich mich beschweren muss und die stellen fest, ja, tatsächlich, das rechtliche Gehör wurde da verletzt, es wurde nichts gemacht, also gerichtlich festgestellt und ich sage, ja, das geht doch nicht und niemand macht was, weder die Polizei, noch die Staatsanwaltschaft, noch andere Behörden, noch Politiker, noch das Volk, niemand, niemand hat da irgendwas zu sagen. Man kann das schlicht und einfach nicht ändern. Kann man es auf den Punkt bringen und sagen, sobald es um ein Kind geht, gelten Gesetze nicht mehr? Werden Menschen irrational? Das ist, man stellt ein Kind auf die Welt und dann ist man erpressbar. So ist das. Die nehmen das mhm. Kind, verpfänden es irgendwie, es wird dann gebraucht, da wird ein bisschen Geld draus gemacht. Wie es dem Kind geht, ist eigentlich egal. Der Vater, wenn er noch irgendwie bezahlen kann, also strategisch ist, Vorteilhafter, wenn der Vater gar nichts mehr zu melden hat, also die ganze Kreditwürdigkeit zerstört also strategisch wird. Strategisch für den Vater. St strategisch für die Behörde, also für diese Kindsentführer, die äh, Menschenhandel betreiben und Sklaverei und Missbrauch und Folter. Für okay, die ist, ist es ganz wichtig. Vorwürfe. Also, das, äh, das ganz, klar, fest, ganz klar, ganz äh, klar. Wie. Äh, Okay, ich glaube, da müssen wir dann noch ein anderes äh, Interview machen zu dem Aspekt, weil ja. das sind harte, <lacht> <Problem lacht> harte Worte. Nicht ja gut, die muss man schon dann belegen können, ja, dass eine ja. FESP äh, oder auch das Jugendamt in Deutschland Kinderhandel betreibt. Das habe ich schon öfter gelesen in Facebook-Gruppen. Äh, da müssten wir tiefer einsteigen, damit wir auch wirklich äh, sehen können, ob es so ist oder nicht. Ähm, ja, ich meine, man kann vielleicht... Ich hätte noch eine Frage zu dir und deinem Sohn. Ähm, wie oft warst du denn schon vor Gericht? Was hast du denn schon alles versucht? Also vor Gericht, äh, da war eine Schlichtungsverhandlung 2011 oder 2012. Ähm, da war ich tatsächlich physisch vor Gericht. Aber seither, das läuft ja alles nur noch... Äh, mit, mit Schreiben, also, also ich muss sagen, ein, ein Viertel äh, meines, meines Zimmers ist äh, mit, mit äh, Gerichtsakten zugekleistert. Also wie gesagt, da, da, da stapeln sich Blätter, also ich kann gar nicht mehr sagen, wie oft äh, ich da äh, versucht habe, eine Beschwerde einzureichen. Also ich habe sämtliche Instanzen im Lande durchlaufen ähm, und, und äh, mich an Behörden gewendet und an Journalisten und alles Mögliche äh, und bin jetzt zum zweiten Mal beim Gerichtshof für Menschenrechte. Äh, jetzt hört man mir da ein bisschen mehr zu. Also ich habe noch die Hoffnung, dass dort äh, vernünftige Menschen tätig sind beim Gerichtshof für Menschenrechte. Aber äh, ich kann das gar nicht mehr erzählen. Also da sind, das sind Kosten äh, angelaufen. Also ich habe Schulden. So, um bald eine Million Franken äh, Gerichtskosten hauptsächlich. Ich kann meine Steuern ja auch nicht mehr bezahlen. Ich habe äh, Schulden bei Firmen, aber hauptsächlich sind es äh, Gerichtskosten. Und natürlich, mein Sohn mit acht Jahren äh, betreibt mich. Also, er, äh, ich schulde meinem Sohn Geld angeblich. Also, das, das ist ja auch äh, eine Verwendung meines Sohnes, um da Gerichtskosten zu äh, ermöglichen. Also, wie gesagt, das ist Knechtschaft. Ohne sein Zutun, ohne sein Wollen zu berücksichtigen, wird er von erwachsenen Leuten in Behörden verwendet, um da bürokratischen Aufwand zu betreiben. Das, das, ist, das ist eine Knechtschaft. Also, da, also das, das hat ist schon mal damit angefangen, dass du Vater bist, der sich von der Mutter seines Kindes getrennt hat und der nichts anderes wollte, als seinen Sohn genauso oft zu sehen wie es die Mutter tut, damit der Sohn beide Kinder hat und jetzt hast du bald eine Million Schweizer Franken an Schulden. Ja. Äh, dir geht es wahrscheinlich psychisch sehr schlecht. Das ist ja eine sehr belastende Situation. Ja. Ähm, was würdest du jemandem raten in der Schweiz, der sich überlegt, Vater zu werden? Ja, einen Vertrag einzugehen, schon vorher. Es ist völlig unromantisch. Ab von Anfang an dann äh, vom Worst Case Szenario auszugehen und einen Vertrag zu, abzuschließen, der äh, solches dann verhindert. Also die Behörden kann machen, was sie wollen, aber... kind? Entschuldigung? ein Vertrag zum Umgang mit dem Kind, welches man dann gemeint? Alles im Detail <lacht> über Finanzen, äh, dann okay. Betreuung. Und denkst du, so ein Vertrag hat einen Bestand, falls die Mutter doch nicht will? Ja, wie gesagt, das ist jetzt Quatsch, was ich gesagt habe. Natürlich, weil ich habe ja, weiß jetzt, dass, rechtsstaatlich da nichts, nichts verhält also da. Also da, hält nichts. Also da, da brechen alle Dämme. Man ist erpressbar. Die Behörde kann irgendwas behaupten und das Kind holen kommen. Wie gesagt, man kann sich tatsächlich in der Gesellschaft nicht mehr, nicht mehr wehren gegen ein solches Zeugs und äh, ich würde mir eigentlich wünschen, dass man sich doch äh, organisieren kann, dass man äh, diese Behörde irgendwie äh, beaufsichtigen kann, kontrollieren kann, dass es viel schneller, schneller und effektiver gehen kann, mhm. dass man die ausbremsen kann. Das ist unbedingt nötig. Okay, gut, Gabriel, das ist ein gutes Sch Schlusswort von dir. Vielen Dank, dass du zur Verfügung gestanden bist, um uns Einblick zu geben in deine Situation. Sehr gerne, danke dir. Und, äh, ich kann mit dir mitfühlen, ich bin ja selbst Vater und habe in Deutschland Ähnliches erlebt, Bin auch noch nicht, noch nicht auf dieser extremen Ebene, aber es gibt genug andere Väterdehens. In Deutschland ja. und auch in der Schweiz, da kenne ich auch genügend andere Genauso geht in diesem Sinne hoffe ich trotzdem, es wird besser für dich und vor allem für deinen achtjährigen Sohn, der ja dich liebt, immer noch bei dir sein möchte, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich hoffe, es bleibt auch immer so. Okay, danke ja, danke schön. dir. Okay.